Infrarotheizung und Wärmelesen. Was steckt hinter Wärmelesen? Heute im Gespräch mit Herrn Johann Beuer, den Heizkostenrebellen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was steckt also hinter Wärmelesen? Hinterm Wärmelesen ist ja so etwas Ähnliches wie naja, etwas sehen, was andere nicht sehen. Okay. Etwas sehen meine ich, damit zu erkennen, wie funktionieren Wände, wie funktionieren die Fenster, wie funktioniert die Decke, welche Wärme geben die ab. Wobei wir beachten müssen, dass wir Menschen durch zwei Wärmearten letztendlich äh, beeinflusst werden. Das eine ist die Wärmestrahlung und das andere ist die Luftwärme. Noch mal ein kurzes Beispiel, wenn ich auf dem Berg stehe, und dort scheint die Sonne wunderbar, es ist windstill, dann macht man die Jacke vorne ziemlich schnell auf. Wenn ich einen Meter dran gehe und dort in den Schatten komme, dann mache ich die Jacke aber ganz schnell zu. Da beginnt das Wärmelesen, denn das Wärmelesen hat damit was zu tun, wo hält sich der Mensch im Raum auf und wo muss die Wärme optimal hin. Das muss man erkennen können. Das ist schon alles. Herzlichen Dank. Mehr Informationen gibt es auf heizkostenrebell.com? Jawohl. Im Heizkostenrebell gibt es jede Menge Informationen, wie Wärmelesen funktioniert. Und da gibt es auch Schaubilder. Und da gehe ich auch so weit, dass ich persönlich unterstütze. Das heißt, jeden Dienstag gibt es am Abend eine Zoom-Session, wo ich auch diese Dinge darstelle. Und wenn Sie dabei sind, Freue ich mich auf Sie, Ihr Johann Breuer. Herzlichen Dank. Bitte gerne.